Mit der diesjährigen Diaspora-Aktion möchten wir einladen, zum Segen zu werden für unsere Schwestern und Brüder in Regionen, in denen unsere Glaubensbrüder und Schwestern in einer Minderheit leben, sei es hier in Thüringen, in anderen ost- oder norddeutschen Ländern, aber auch in den Ländern und den weiten Nordeuropas und des Baltikums. Durch unser Gebiet und unsere finanzielle Hilfe zeigen wir Ihnen erfahrbar und konkret, Unsere Solidarität. Und wir tragen dazu bei, dem Evangelium in diesen Ländern neue Räume zu lösen.